Und der Lehrberuf ist ganz wichtig, äh, muss man äh, Zuverlässigkeit haben, Verantwortung können übernehmen Man muss exakt und sauber arbeiten. Äh, logisches Denken ist auch ganz wichtig. Äh, und die Umgangsform auch mit den Kunden muss auch gut sein. Und bei dem frei ist es das Gute daran ist die äh, Sauberkeit, wir arbeiten sauber, das Team ist gut, Lehrlinge werden gut äh, ausgebildet, ich. man kann viel lernen, man kann viel mitnehmen für die Zukunft und man wird auch viel unterstützt, auch praktisch unten äh, in der Schule. Ich habe viele Kollegen, die äh, selber den Beruf machen. Aber die Kollegen, die den Beruf nicht machen, die denken halt ein Service machen, Öl wechseln, Rädchen wechseln. wo es eigentlich gar nicht so ist. um mit den schönen Autos können, äh, arbeiten können.